Sport ist Fußball eigentlich. Ja. Okay. Also Fußball äh, wird gern gespielt. Ja. Okay. Zu dieser Zeit zum Beispiel abends, ja, nachmittags. Ja, okay. Wird auch schon viel gespielt bei uns. Ja. Okay. Vielleicht werden wir welche sehen, wenn wir dann an Fragen? Fußballfeld ja. Ja, vorbeifahren. Ja. <lacht> wird ähm. auch gespielt. Ja. Okay. Aber so eine Mannschaft so international ist es nicht, oder? oder ich kenne mich da nicht so aus. Äh, Fußball? Mhm. Ja. Äh, Nein, international. Die sind ja nie zu einer großen Meisterschaft ja, okay. gekommen oder schaffen können. Okay. Ja, wir sind zu klein vielleicht gegenüber Europäer, dass wir nicht so schnell laufen können, ja? oder rennen können ja? beim Spielen. Ja, ja. Na, ist ja auch, glaube ich, ist ja auch, glaube ich, die Auswahl ist ja dann, die kaufen ja überall her, die Leute. Oh ja. ja die haben so solche Scouts. Ich denke mal, wenn hier ein einer also aus Plombok lebt, der Talent hat, den nehmen die auch nach Deutschland. Gehört. Oh ja. Das ist einfach nur eine Talentsuche eigentlich. Ja, sicher. Wenn man wirklich das schafft, ja, dann da wird man... Da ja viel Geld dahin, Ja. Viel dann Geld. wird man wirklich reich, ja? Ja, ja, ja, ja, ja, ja definitiv. Also das ist ja unnormal. <lacht> das ist schon unnormal. <lacht> ja. Was sie verdienen, das ist schon... Keine Ahnung. Ja. Das spielt Geld überhaupt keine Rolle ja, dann ja, im ja. Leben. mehr. Ja. Hart, hat man schon das alles? Ja. Ja. ja, wir sind jetzt schon an der Hauptstraße im Osten hier, deswegen äh, es ist dann schon so viel los. Jetzt ja, also viel Verkehr und äh, diese Straße einfach verbindet. West und Ost, ja? okay. also verbindet West und Ost ja, von der Insel und durch die Straße hier fahren auch schon große Busse, LKWs, die zum Beispiel Sachen befördern, ja? also nach Osten zum Beispiel bis nach Flores hin zum Beispiel, okay. ja? werden Autos befördert oder, äh, oder vielleicht äh, Roller zum Beispiel, ja? Da werden Roller die ganze Zeit hier von Jakarta nach Osten befördert, also mit LKWs hier. Jeden Tag, jeden, Zeit, jeden Tag, viele LKWs hier. Ich suche gerade so eine Apotheke hier, also das, vielleicht gibt es dann hier diese Bokashi hier. Vielleicht ist dann hier ein Apotheker offen. Wir gehen kurz rein, ne? Ich habe ja eigentlich so Kekse für euch gekauft heute Morgen. Ja, ja, ja für morgen, ja, ja, ja. Ja. ja. Das schmeckt auch schon sehr gut. Ja. Süß? Äh, ein bisschen, ja. Okay. ja kannst, kannst du probieren, ne? Ja. Äh, ein bisschen salzig. Ja. Äh, nein, Passionsfrucht ist die, wieder die ein andere auch, ja, ja, Die liebe ich auch. sehr. Ich muss unbedingt Mangosie probieren. Ja. Ich weiß nicht, was das ist. Ah, ja, Das sind ja doch die Durian. Ja, wahrnehmend, ja. genau. <lacht> <lacht> Hast du nicht probiert? Ja? Oder willst du nicht? Nee, Durian probiere ich nicht. Das schmeckt mir zu sehr. du <lacht> ja. hat gesagt, wenn, wenn du das isst, dann kannst du nicht in meinem Auto mitfahren, hat er gesagt. <lacht>